Ja, die wurden gerufen, kommt, arbeiten. Ja. Ich bin selbstständig, verkaufe Nüsse und Trockenfrüchte, habe ein Fachgeschäft über Nüsse und Trockenfrüchte. Ja. ja, ab und zu. Also geredet wird darüber, wie die gekommen sind, warum, weshalb. Äh, jeder hat ja andere Unterschiede. Andere Geschichten, ne? manche sind im Flugzeug, manche in den 60er Jahren, manche in den 70er, manche mit dem Zug, manche unter dem LKW, vielleicht damals nicht, da wurden die ja gerufen und mussten ja nicht äh, äh, illegal hinkommen. Ja, es wird schon darüber geredet, ja, wie die gekommen sind, was sie nachgemacht haben, wo die untergebracht wurden, unter welchen Umständen die gearbeitet haben, ja. Mein Opa, beide, beide Opas sind in den... Anfang 70er Jahre gekommen, eine 68, eine 71, äh, einer ist direkt hier nach Köln gekommen und war kein Fortmitarbeiter wie viele andere, die haben irgendwas mit Stahl gemacht, ja, wurden in Heimen untergebracht, haben danach die Omas hier hingeholt und meine Eltern sind auch hier geboren, die sind schon über 40, ja. Die zweite Generation, die sind hier geboren und äh, ja. Auf jeden Fall ein Vorteil. Man lernt andere Kulturen kennen, Parallelen, Differenzen und auf jeden Fall Vorteil. Vorteilhaft.